Der Journalist und Buchautor Peter Schollatur ist tot. Er starb heute nach schwerer Krankheit in Röndorf am Rhein. Schollatur, der seit 1950 als Journalist tätig war, wurde vor allem durch seine Reportagen aus internationalen Krisengebieten bekannt. In Filmen und Büchern berichtete er aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten. Er arbeitete unter anderem für die ARD und für das ZDF. Schollatur wurde 90 Jahre alt. Es war der wohl dramatischste Moment seiner Karriere. Peter Schallatur als Gefangener des Vietkongs. Doch aus der größten Gefahr machte er eine journalistische Sensation und brachte nie gesehene Bilder vom Kampf der Vietnamesen gegen die Amerikaner mit. Ja, und dann sind wir nach Saigon zurückgekommen. Nach Saigon, wo seit zwei oder drei Wochen die Amerikaner Optimismus verbreiteten. In Bochum geboren, in der Schweiz erzogen, diente er als Fallschirmjäger in der französischen Armee. In Vietnam sah er die Wurzeln des Krieges, über den er später immer wieder berichtete, bis zur verheerenden Niederlage der Amerikaner. Auch in Afrika begleitete er als Reporter den Kampf um Unabhängigkeit, schwarze Befreiungskrieger gegen weiße Kolonialherren, sein Erzählton dabei immer lakonisch. Wir sind noch einmal lebend und unversehrt herausgekommen aus Albertville. Von Paris aus begleitete er 1979 Ayatollah Khomeini zurück in den Iran. Wieder eine Revolution mit Shalatour an vorderster Front. Zu den Brandherden der Weltpolitik reiste er noch im hohen Alter, berichtete vor allem über den Nahen Osten. Vor dem aufkeimenden Islamismus hat er in seinen Büchern und als Dauergast in Talkshows früh gewarnt, auch wenn er dafür zunächst verspottet wurde. Doch Shalatour hatte Recht behalten und bedauerte das selbst am meisten.